Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Ähm, ich habe wieder was zugeschickt bekommen. Hier. Und zwar ist es diesmal von Fanduino. Ich ähm, würde sagen, packen wir es einfach mal aus. Cool. Also, was jetzt hier drin ist, ist einmal das Kit von denen, Mega 8. Da ist der, ähm... Da sind alle möglichen Teile drin. Und der Arduino Mega... Äh, Arduino Mega kann man wie viel Nummer es ist. Genau, da, R3. Gut, äh, der ist da drin. mal zur Seite. Dann habe ich hier noch einen äh, Uno, Arduino Uno mitbekommen. Die können wir auch gerade mal auspacken. aufreißen und hier ist er schon weg so das ist der arduino uno ähm ja viel zu sagen gibt es eigentlich nicht es sind bauteile nicht schief weil ich habe noch ein zweites modell aus china warte hier das modell aus china ist hier rechts das ist ein paar bauteile schief drauf ich zoome gerade mal ran dann sieht man es besser so, ähm, ja. und das ist der Fanduino, der von denen. Und da oben der aus China. Und man sieht ein deutsches Beispiel, beim China-Modell, wo alle Sachen eigentlich schief und krumm drauf sind. Und beim Fanduino ist es sehr gut verarbeitet, also extrem schön. Gut, einmal ist das hier drin, brauche ich auch immer zur Seite dann haben wir noch was und zwar ein USB-Kabel vom LogiLink 2.0 für den Arduino. Und ja, das war's mit der Packung. Dann haben wir hier einmal den das Kit Arduino Mega 8. Machen wir auch mal auf. So. Haben wir erstmal eine Sache, haben erstmal einen ähm, Brief mit Inhalt drin sind enthalten, einmal ähm, der MEGA 2560R3 Mikrocontroller board ein ähm, Arduino, dann das USB-Kabel, eine Relaiskarte, ein großes Breadboard, 65 Breadboard-Kabel, 10 Breadboard-Kabel, weiblich-weiblich, äh, eine 9-Volt-Klemme, Batterieklemme, ein Ultraschallsensor ein Bewegungsmelder, ein Temperatursensor, ein Fotowiderstand, ein Drehpotentiometer, ein Taster, 12 x 12 mm, ein Pizzo-Lautsprecher, ähm, Infrarotempfänger, Infrarotsender, Infrarot-Fernbedienung, LCD-Modul, ein Servo, eine RGB-LED, ähm, dann die 20 Stück in den Farben Blau, Rot, Grün, Gelb und Weiß, dann auch 20 Widerstände in jeweils 10, 20, äh, 100, 230 in 1 Kiloohm und 10 Kiloohm, dann eine Diode, ein Transistor, ein Feuchtigkeitssensor, ein Tropfensensor, ein Schrittmotor mit Platine und ein RFID-Kit. Ja, und bei weiteren Fragen, wenn es irgendwas nicht in Ordnung sein soll, einfach dahin hinschreiben. Gut. Gucken wir mal, was da drin ist. Also, das hier sind die Female-zu-Female-Kabel. Gut. Dann hier ganz viele Breadboard-Jumper-Wires. Auch gut zu brauchen, immer. Dann ist das hier, die RFID-Karte. Scheint so, ja auch mal auspacken. Ähm ich brauche für eine Schere, glaube ich. Oder? Ja, ich hole gerade mal eine Schere. So, jetzt habe ich eine Schere geholt. Ähm Schneiden wir es einfach mal auf. Und aufpassen auf, dass wir nicht die Karte durchschneiden. Genau. Und nicht die Tüte. Vorsichtig hier oben. Dann hier einmal der RFID-Sensor, ja, dann, ups, fällt schon was raus, hier der äh, die Pins für den Sensor, die man noch dran löten muss, dann noch so ein kleines Päckchen, das kann wieder weg gucken, was da drin ist. Da drin ist einmal eine Karte, ich schätze mal das ist eine Karte mit auch mit einem RFID Chip drin, also mit der Spule. Was was ziemlich gut ist. Brauche ich mal wieder rein. Gut. Und ein RFID Schlüsselanhänger. Auch praktisch. Brauch ich immer wieder rein. Dann als nächstes haben wir hier einen Servomotor. Das hier mit dieser kleinen Servomotor. Ähm ja, gibt eigentlich ziemlich viel zu sagen. Servomotoren sind halt Motoren, die extreme Kräfte ähm, ausüben können. Der hat glaube ich die hat eine Kraft von 1,6 Kilo pro Zentimeter. Und hier sind noch ein paar ähm, Sachen, die man draufstecken kann auf den Servomotor. Darüber zu drehen. Man kann auch nicht mit der Hand drehen. Was ja auch gut ist. So, also reinpacken. Dann haben wir hier die ganzen Widerstände mit der Beschriftung, wie viel oben die haben, was recht praktisch ist mit der Farbcode. Dann ähm, ganz schön viele LEDs, ganz viele rote, grüne, blaue, gelbe und weiße auch. Cool. Dann haben wir hier einmal den Tropfensensor, da kann man das aufmachen. Den müssen wir auch aufschneiden. Hier haben wir jetzt erstmal den Tropfensensor. Ähm, ja, gut. Dann nehmen wir als nächstes das hier. Das ist der Feuchtigkeitssensor anscheinend. Also vermute ich jetzt mal. So, weglegen. Genau, das ist der Feuchtigkeitssensor. Sieht kann man auch lesen hier, oder? Ja, Moisture Sensor. Ähm, ja. dann haben wir hier eine Fernbedienung, dann den Anu, äh, genau Anu, Arduino Mega 8. Hier sieht man den Arduino Mega 8. Und ich zeige euch dann gerade noch im Vergleich den Arduino äh, Uno. So hier im Vergleich der. Arduino Mega 8 und der Arduino Uno. Nicht Arduino Mega 8, ach oh Gott. Äh, Arduino Uno und Arduino Mega. Man sieht, der Unterschied ist ziemlich groß. Es ist auch ein anderer Chip drauf, glaube ich, wie man hier sieht. Und ja, wir werden aber die meisten Tutorials mit dem machen. Und ich werde später noch eine Reihe machen mit dem hier. Gut, lege ich erstmal hier hin wieder. Den hier weg. Gut, kommt es auch weg. So, als nächstes haben wir hier, das ist das Relais. Na, komm raus. Hier sieht man das Relais. Jetzt auch mal beschriftet hier mit mit In, Ground und Vcc. Ja, hier sieht man auch unten, wie das ähm, aufgebaut ist. Gut, dann haben wir hier noch ähm, Stecker. Ich glaube die gehören irgendwo dazu. Ich weiß aber jetzt gerade echt nicht genau wo. gehört vielleicht zu dem dazu. Ja, genau, die gehören zu, dem, zu der LFID-Karte dazu. Dann ein USB-Kabel. Diese Steckplatine. Dann haben wir hier den, einen äh, Stepper-Motor. Ja, ein Motor halt. Auspacken. So, haben wir hier den motor mit der, mit der Treiberplatine. ja und die sind scheinbar genau das sind die pins sind unten dran und das ist so ähm, schaumstoff reingedrückt damit es nicht kaputt geht gut packe ich das gerade mal wieder ein so jetzt kommen wir echt zu einem interessanten teil der was ähm, also ich finde den interessanten teil und zwar ist es das Ding hier, wo ganz viel drin ist. Machen einfach mal auf. Genau, so machen wir es nicht auf. Hier unten. Äh. Cool. Es sind mehrere Sachen drin. Ich hole sie gerade erstmal raus. Also, hier ist einmal das LCD was ich weiß nicht genau wie es heißt ich glaube so mit Light Crystal Display oder sowas ich weiß jetzt nicht genau muss man nachgucken nachher dann haben wir einmal hier den Ultraschallsensor das ist ein HCSR04 dann ähm, genau das ist der, da. der Bewegungsmelder also Bewegungssensor ja dann haben wir hier noch ähm, das adapter wo man den man hier reinsteckt na schon genau wo man dann eine 9 volt batterie einfach anschließen kann was ziemlich praktisch ist weil man hat eigentlich nicht meistens so ein netzteil rumhängen gerade so dann das ist glaube ich das potentiometer dann hier noch mehrere kleine und große knöpfe mehrere ja und das ist kein knopf das ist eine led so das hier ist nämlich die ähm, RGB-LED, hängt was dran. So, das ist die RGB-LED. Das da ist dann der Fotowiderstand. Das ist der Infrarotempfänger. Das ist dann dieser kleine Lautsprecher. Cool. Dann noch ein Transistor. Eine Steckerleiste, die ist für... Ähm, ja, dieses LCD-Panel hier. Aber ich finde irgendwie, man könnte hätte auch besser eine ähm, äh, Männlich-Männlich-Leiste dran machen können, weil, wenn man das ja so dran macht, ähm, kann man zwar die einzelnen Sachen reinstecken, aber es wäre cooler gewesen, wenn es so eine Männlich-Männlich gewesen wäre, wie ich euch gerade mal zeigen kann. So, was besser gewesen wär, wäre, wäre ähm, so eine Leiste, wie ich hier noch rumliegen habe, die ich auch benutzen werde weil da hätte man das einfach hier unten reinlöten können und dann ins Breadboard stecken können. Wäre ein bisschen praktischer gewesen, aber naja, macht ja nichts. Ich verliere ja nur das LCD. Dann ist Steckerleiste zu. Dann haben wir hier.. Ich vergesse immer den Namen von denen. Okay, von der Liste gucken, was es ist. Ähm Ach nee, ich bin so blöd. Das ist der Temperatursensor, das da, genau, das Temperatursensor, und das da ist der ähm, Transistor, ja genau. Dann haben wir hier noch die Diode, und noch eine Infrarot-LED. Das war den halt von dem Set. Ähm, ich packe es gerade mal alles ein. So, jetzt habe ich es gerade zusammengepackt, dann mache ich es gerade noch zu. Und das war es eigentlich auch fast schon für das Video. Ähm, was ich euch noch sagen werde, das Video war ich einmal das Unboxing davon und eine Ankündigung, dass ich jetzt von ähm, dem Hersteller, nämlich Fanduino, diese Anleitung durchgehen werde. Und zwar hat der Internetseite, die werde ich euch jetzt hier verlinken. Auf diesem Kasten müsst ihr draufklicken, dann kommt ihr zur Anleitung. Da sind mehrere Anleitungen drin, die werde ich ähm, jetzt in mehreren Videos machen. Und ist eigentlich fast alles, was ich sagen wollte. Es ist, glaube ich, sogar alles. Und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Ihr könnt euch ja die Anleitung schon mal angucken. Und den Link, wo ihr das hier kaufen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, tschüss.